Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Geschäftsführung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und im Namen des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz herzlich. Wir sind sehr froh, Sie in unserem neuen Gebäude und analog begrüßen zu können. Äh, Seismografen des Wandels, Migration, Flucht, Erinnerung. Dies ist der Auftakt einer neuen Reihe, für das Entstehen Achim Engelberg steht. Janine Meerapfel, Filmemacherin und Präsidentin der Akademie der Künste, ist durch ihre Herkunft und ihr Schaffen mit dem Thema eng verbunden. Der Einladung konnten sie entnehmen, an welchem Film sie gerade arbeitet. Erinnern möchte ich sie an den Dokumentarfilm von 1985, Die Kümmeltürkin geht, die von Barbara Jenig äh, wie folgt besprochen wurde. So wird der Film nicht nur zum Porträt einer mit Witz und Überlebenswillen ausgestatteten Frau, sondern auch zu so einer Skizze der Schwierigkeiten, die selbst wohlmeinende Deutsche haben, mit Fremden umzugehen. Begrüßen möchte ich auch Marion Dätjen. Sie ist Historikerin, Ausstellungsmacherin, Autorin und Bloggerin die durch Forschung und Lehre sehr eng mit dem Thema verbunden ist. Über, über ihr 2005 erschienenes Buch, Ein Loch in der Mauer, die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutschland, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Das Buch schildert die organisierte Fluchthilfe hochspannend und informativ als Barometer für die gefühlte Einheit und die reale Teilung Deutschlands. Ich gebe jetzt mit Freude Achim Engelberg das Mikrofon für Impulsreferat und Moderation, aber nicht ohne für sein neuestes Buch an den Rändern Europas die Süddeutsche Zeitung zu rezitieren. Engelbergs Buch ist im besten Sinne aufklärerisch, voller literarischer und historischer Bezüge die manchmal in so dichter Abfolge zusammengeschnitten werden, dass, sie einem, dass einem schwindlig werden kann. Ich wünsche Ihnen Witz, Spannung, aufklärende Informationen und hoffe, dass Ihnen nicht zu schwindelig wird. Vielen Dank. Und. Ja, ich möchte auch euch alle noch mal begrüßen und hoffe, dass wir eine spannende Veranstaltung vor uns haben. Aber bevor die Veranstaltung wirklich beginnt, möchte ich eine haptische Sache, dass ihr mir nachmacht, was ich jetzt mache, das Handy ausschalten. So. Das Buch wurde schon erwähnt, was äh, an den Rändern Europas. Und ich sollte dann, um einzuführen, sollte ich mal so eine Kurzfassung in drei Seiten machen, die aber auch nicht, die auch offen ist für die ganze Moderation, dann der nächsten Reihen. Und das ist natürlich fast unmöglich. Also ich habe mich darum so geholfen, dass ich einige Prämissen. Mache zu Flucht, Migration und Erinnerung, die auf Grundlage des Buches sind, aber natürlich eher so das Gerüst darstellen oder auch eine Überlegung, die nicht im Buch sind, um einfach den Rahmen abzustecken, in dem die Veranstaltungsreihe geschehen soll. Vielleicht kommen wir darüber auch ins Gespräch, in eine Diskussion, in Streit, einen positiven Streit. Mal schauen, was rauskommt. Prämissen zu Flucht, Migration und Erinnerung. Keine Flut, sondern Boten des Unglücks. Das Boot ist voll, warnen etliche, die Panik schüren wollen oder die befürchten, dass Flüchtlingsströme sich zu einer alles verheerenden Flüchtlingsflut verbinden. Diese Katastrophenmetaphern stimmen meist nicht, verzerren aber die Wahrnehmung, stacheln den Aufmarsch rassistischer, menschenfeindlicher Gruppen an. Gerüchte und Anstiege vergiften die Atmosphäre, verändern das gesellschaftliche Klima. Kein Tsunami von Flüchtlingen beruht uns, aber Flüchtlingsgeschichten edeln den boten Berichten des klassischen Dramas. In ihnen verdichten sich planetarische Konflikte gestern wie heute. Bereits Bertolt Brecht, der vom sowjetischen Vladivostok im Juni 1941 den Pazifik überquert hatte und im kalifornischen Santa Monica angekommen war, sah auf dem letzten Boot eine Landschaft des Exils, so der Titel seines Ankunftsgedichts, in dem er sich und seines Leichen als Boten des Unglücks bezeichnete. Als solche zeigen Flüchtlinge die Fieberkurve einer Epoche an, die von jeher durch historische Ereignisse und Unglücke gekennzeichnet ist. Nun aber hat die Menschheit seit Jahrzehnten nicht mehr nur erhöhte Temperatur, sondern ein Fieberschub folgt auf den anderen, von pandemischer Armut über ausufernde Kriege bis hin zur Klimakatastrophe. All, hat, all das hat massive Auswirkungen auf das globale Fluchtgeschehen, wie wir dieser Tage auch an den Küsten Europas wieder dramatisch erleben. Migranten, Vorboten der Flüchtlinge. Migration konstituiert die Conditio Humana, die Natur des Menschen, ebenso wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. So der Migrationsforscher Klaus J. Bade, weshalb der renommierte Wissenschaftler den Homo Sapiens als Homo Migrants bezeichnet. Man geht nicht ohne Not, man geht aber auch nicht ohne Hoffnung. Anders bei der Flucht, dem dunklen Bruder der Migration. Dabei geht der Fliehende oft dahin, wo ihn Landsläufe zuvor emigrierten. Juristisch zwar unterschieden, sind Flucht und Migration insofern biografisch meist verbunden. Wie siamesische Zwillinge, eine klare Trennlinie ist nicht zu ziehen. Man hat Arbeitskräfte gerufen. Und es kommen Menschen, Projizierte Max Frisch bereits 1965. Bis heute ist Westeuropa oder Nordamerika auf Arbeitsimmigranten angewiesen. Selbst in den Krisen blieben viele und kehrten nicht in die Herkunftsländer zurück, zumal diese von Krisen oft weit härter getroffen waren als beispielsweise die Bundesrepublik. Nach Militärputschen in der, wie in der Türkei oder Kriegen wie im Libanon kamen Freunde und Angehörige der Arbeitsimmigranten, die fliehen mussten, von den globalen Rändern in den Zentren des Westens. In Viertel, in denen viele von ihnen lebten, gesellten sich Vertriebene aus anderen Kriegs- und Krisengebieten zu ihnen, die zuvor oft keinerlei Bezug zu ihren Ankunftsländern hatten. Im Buch beschreibe ich das an konkreten Geschichten und Beispielen an einem Beispiel der Berliner Sonnenallee. Angst vor Fliehenden wird bleiben und muss wie andere Ängste bearbeitet werden. Natürlich sollte kein Mensch illegal sein, aber Widersprüche zu leugnen, verschärft diese. Die moralischen Dilemmata bei Flüchtlingen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie verfolgt werden oder ihr Gemeinwesen zusammenbrach, sind seit der Antike überliefert. Der Stoff wurde vom ersten der klassischen griechischen Dramata Aischylos bis zum letzten Eurybides bearbeitet. Immer wird deutlich, dass die Schutzflehenden auch Gefahren in das Gemeinwesen tragen, in das sie kommen. Bei Aischylos weigert der König sich wortgewaltig, die Flüchtlinge aufzunehmen, ohne das zuvor in der Gemeinde zu besprechen. Er beruft eine Versammlung ein und sucht die Gemeinde günstig zu stimmen. Darum bleibt hier und fleht die Götter unseres Landes inständig an, euch zu gewähren, was ihr wünscht. Ich mache mich auf, um das Gesagte aufzuführen. Sei Überzeugungskraft mir treu und Glück zur Tat. Ein Fingerzeig, was nach 2005 falsch gelaufen ist. Wir haben zwar keine Agora, aber als liberale, repräsentative Demografie haben wir ein Parlament. Wenn man private Retter im Buch beschreibe ich ein Beispiel des Gründers von SOS-Medieterien, Klaus Vogel befragt, die das Staatsversagen eindämmen, denn es wird ja täglich im Mittelmeer gestorben, hört man häufig, man muss die Aufnahme der Ankommenden so regeln, dass die Einheimischen das Vorgehen akzeptieren. Auf keinen Fall darf man einfach von oben verordnen. Vielmehr müssen Anreize geschaffen werden. Wer so oder so viele Flüchtlinge aufnimmt, wird auch bei anderen Vorhaben großzügig unterstützt. Wenn die Bevölkerung gefragt wird, was sie am meisten will, wenn es ein gemeinsames Projekt der Kommune ist, dann funktioniert es meistens recht gut. Es gibt Beziehungsgeschichten zwischen Migranten und Ankaufsland. In der Regel sind die ankommenden Fremden nicht vollkommen fremd, sondern es kommen Menschen aus Weltgegenden, zu denen es Beziehungen gibt. In Berlin leben offiziell Einwohner mit Pässen aus nahezu allen Ländern. Dennoch gibt es bei den größeren Gruppen von Minderheiten einflussreiche äh, Geschichten. In Paris, London oder Amsterdam ist das Bild kein grundsätzlich anderes. An einigen Bahnhöfen in London zum Beispiel steigen fast nur Fahrgäste ein und aus, die aus der ehemaligen Kronkolonie Indien stammen. The empire strikes back. Das Imperium schlägt zurück, sagen viele Briten angesichts ihrer Mitbürger aus den Kolonien des untergangenen Weltreichs, das als Werkstatt der Welt entscheidend die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und damit die Globalisierung voranbrachte. Wir are here because you were here. Wir sind hier, weil ihr dort wart, antworten diese. Die gravierenden Unterschiede sind durch unterschiedliche Nationalgeschichten und deren Auswirkungen zu erklären. Die vielen russischen Juden in Deutschland sind eine Folge der Shoah. Dass Westberlin lange die drittgrößte türkische Stadt war, hängt mit dem Anwerbeabkommen vor 60 Jahren zusammen. Von heute war es der Weg zum Einwanderungsland Deutschland. Mauern können Ankommende abhalten, beseitigen aber keine Fluchtursachen. Wer glaubt, das ignorieren zu können, sollte bedenken, dass kein Land immer nur Einwanderungsland war oder Fluchtland. Nach 1933 flohen Verfolgte aus Deutschland in die Türkei. Heute fliehen Türken nach Deutschland. Das Land, aus dem man gestern floh, ist das Land, in das man heute flieht. Erst als die Nazidiktatur beseitigt war, kehrten etliche zurück. Erst wenn die heutige Türkei sich grundsätzlich ändert, werden etliche Flüchtlinge zurückkehren können. Wie alles in der Geschichte sind Minderheitengesellschaften gemacht. Nominentur Neoplanta notierte Maria Theresa, als sie Novisat als freie Königestadt ernannte und formulierte damit einen kosmopolitischen Wunsch. Möge jedes Volk den Namen seiner Stadt in seiner eigenen Sprache übertragen, eben Novisat oder Neusatz. Heute ist nach den Verheerungen seit 1942 die nordserbische Stadt die Kulisse der vergangenen Bundheit. Ob diese zurückkommen kann, muss offen bleiben. Für future is anwenden. Ähnliches findet man auch in anderen Weltgegen, etwa am Mittelmeer. Alexandria oder Izmir verloren ihre kosmopolitische Gegenwart. Gestern waren viele Städte am Mittelmeer viel Völkergemische. Heute breitet sich die Collagen von Minderheiten in Metropolen des Nordens aus. Vielfältige Minderheitengesellschaften sind nicht von Dauer, aber sie schaffen oft Dauerhaftes. Der Verlust der kosmopolitischen Städte Novi Sad oder Alexandria ist gewaltig, aber man sollte nicht verklärt werden. Spannung gab es immer, oft entzünden sich an den Bruchlinien Kriege oder Vertreibungen. Wir sind gewarnt. Die Risse von heute weisen auf den Bruch von morgen. Wo kostenpolitische Städte lang dauerten, da waren sie etwas Gestaltetes wie Gewachsenes. Es ist das stärkste Argument, Einwanderung dafür, Einwanderung zu steuern und klare Regeln zu setzen. Wer bedenkt, dass er hundertlange Koexistenz in kurzer Zeit brüchig werden kann, der ist gewarnt, multikulturelle Gesellschaft nicht zu forcieren und nicht zu verherrlichen. Zwar ist es richtig, dass Europa unwiderruflich multikulturell geworden ist, doch schon heute ist der alte Kontinent enorm herausgefordert, diese Heterogenität zu meistern und produktiv zu gestalten, so wie einst in den kosmopolitischen Städten am Mittelmeer oder auf dem Balkan zu ihren besten Zeiten. Erinnerung von und an Migranten und Flüchtlinge prägen viele Kulturen. Das gilt von antiken Klassikern wie Vergil bis zur neuen Weltliteratur, Wie oft Migrantenliteratur im weitesten Sinne ist. Wem diese Einordnung zu einseitig erscheint, der wird doch immerhin zustimmen, dass der Migrant zur Leitfigur der mobilen Moderne avanciert. Dies konnte deshalb geschehen, weil die Welt in Bewegung geraten ist wie nie zuvor. Wer die Dimension der Flucht und Migrationsgeschichte in unserer Zeit jenseits von Statistiken und Teilstücken erfassen will, kommt an den Vertretern dieser neuen Weltliteratur nicht vorbei. Heute ist uns einer davon, der da mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die Ankommenden kennen die Ankunftsländer nicht oder nur rudimentär. Retter, Ärzte oder Behördenvertreter urteilen immer nur nach dem, was ihnen vorgetragen wird und für das Bleiben hilfreich ist. Was aber diese Version hinausgeht, reimen sie sich aus Bruchstücken zusammen. Witt nehmen sich Schriftsteller in aller Welt dieses Themas an. Aber es bleibt eine Tatsache, dass Autoren wie der Marokkaner Mahi Binbine mit Willkommen im Paradies die ersten waren. Sie inspirierten dadurch andere Künstler, etwa Filmemacher. Die verdrängte Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit Wodurch das durch Ankommende kenntlich. Ankommende sind immer in der Minderheit. Sie sind Außenseiter, aber sie stellen das Ganze in Frage. Kurzum, festzustellen, dass es Unterschiede gibt, ist kein Rassismus. Aber diese Feststellung ist eine gefährliche Waffe, ohne die der Rassismus nicht auskommt. Im Kern kämpft der Rassismus gegen die Gleichheitsforderung aller bürgerlichen Revolutionen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Letzteres wird häufig als Solidarität aktualisiert. Anfangs richteten sich diese Forderungen gegen die feudale und absolutistische Herrschaft. Die künstliche Ungleichheit sollte überwunden werden und die Natur sich dann frei durchsetzen. Es ist eine utopische Dimension, der sich viele Gesellschaften verpflichtet fühlen, weshalb sie in vielen progressiven Verfassungen zu finden ist. Auch im deutschen Grundgesetz wo es gleich in Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hier geht es um Zukünftiges. wird ein Möglichkeitsraum geschaffen. Denn Realität ist, dass die Würde des Menschen nicht nur in Krisenzeiten angetastet wird. Selbst wenn die Forderungen der bürgerlichen Revolution nach Freiheit und Gleichheit, die sich bislang als unvereinbar erwiesen, erfüllt werden sollten, bleibt die Conditio Humana und dann dürfte gelten, selbst wenn alle im selben Boot sitzen, bleibt immer noch der Sturm. So, der Raum ist kurz umrissen, vorgestellt. Und jetzt bitte ich die ersten Gäste beim ersten Abend dieser Reihe auf die Bühne. Einmal den Meerapfel und Mario. Jetzt muss irgendwie der... Pult runter geschafft werden jetzt. Wie, wer soll wo sitzen? Wo ist denn die Mikrofon? Ich habe ja schon das, die Flasche angeboten. Okay, dann, dann ist, ist, ist das damit ist das. Da, da ist der Platz ja. sicher dann dir. Jetzt müssen wir die Mikros äh, in die Hand nehmen. Mal wenn so wir Also, der im Vortrag erwähnte Klaus Bade, der hat mal gesagt, dass diejenigen, die am härtesten gegen Migranten, Flüchtlinge vorgehen und gegen diese polemisieren oder sogar angreifen, diejenigen sind, die ihre eigene Flucht- und Migrationsgeschichten in ihrer eigenen Familie, und da gibt es meistens irgendjemanden, äh, verdrängen. Und deshalb interessiert mich jetzt auch, wie die beiden Referenten heute Abend ihre Flucht- und Migrationsgeschichten erfahren haben. Sie, Sie sind in äh, Buenos Aires geboren. Und wie haben Sie erfahren, dass Sie eigentlich aus einer süddeutschen Kleinstadt, Ihre Eltern, gekommen sind? Wie äh, gab es da erst mal so... Äh, äh, Wurde das erstmal so in Familiengeschichten, dass man so eine kleine Anekdote ist, irgendwas anders, oder man hat im Kindergarten oder woanders wo mit Kindern beim Spielplatz irgendwie mitbekommen, ich habe irgendwie eine andere Geschichte? Oder wie ist das allmählich äh, zur Erkenntnis gereift, äh, ihre Geschichte, dass ihre Eltern vor der Shoah fliehen mussten? Naja, wie Sie sagen, ich bin in Argentinien geboren und dann hatte ich diesen Namen. Meerapfel. Das kann kein Argentinier aussprechen. Also hieß ich Meraflor, Merafel oder sonst wie. Das heißt, schon mit meinen Namen war es mir klar, dass ich aus irgendeinem Grund anders war. Und nun ist die Geschichte der Emigration meiner Eltern als Kind mir nicht bewusst gewesen. Mir war bewusst, meine Mutter spricht Französisch, mein Vater spricht manchmal Deutsch, äh, manchmal hörte ich Holländisch. Aber äh, Flucht, Exil waren natürlich als Kind für mich keine Größen, mit denen ich umgehen konnte. Ähm, mir war klar, als ich in der Schule war, ich war zuerst in einer Privatschule, eine Französische, dass ich nicht in den normalen katholischen Unterricht ging, sondern in etwas, was ich nannte Moral, weil jüdische Kinder eben nicht in den katholischen Unterricht gehen. Also diese Unterschiede habe ich mitgekriegt, die mich auch nicht besonders gestört oder auch nicht besonders glücklich gemacht haben. Ich habe sie wahrgenommen. Viel, viel, viel später habe ich angefangen, mich mit der Geschichte und dem äh, Lebenslauf meiner Eltern und meiner Großeltern ähm, zu beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon Journalistin und war schon dabei, eben äh, meine eigene Geschichte in die Hand zu nehmen. Heißt auch, ähm, selbst woanders hinzugehen. Ja. Da, zu dem Thema kommen wir noch. Da werden wir auch noch ein paar Ausschnitte aus Ihrem Film von 1981 sehen. Aber ich würde jetzt erstmal dich fragen. Du hast ja einen wunderschönen Essay in der Zeit. Der kann man glaube ich auch noch ähm, lesbar. Jedenfalls vorhin war er noch äh, lesbar, wo du erzählst, wie dir dein Großvater, der aus dem, aus Russland oder ähm, geflohen ist, kurz nach der Oktoberrevolution und wo das ein Teil deiner Familie praktisch aus dem Zahnreich stammt. Wie ist das bei dir äh, angekommen? Wie, es war, wie war der lange Weg oder der kurze Weg der Erkenntnis? Also ich wusste eigentlich, seit ich denken kann, dass mein Großvater Russe war. Der hat immer Russisch gesprochen und war russisch orthodox und ähm, war ganz anders als wir. Äh, und er hat mich auch, als ich sechs war, mal bei einem Spaziergang beiseite genommen und wir haben uns auf einen Stein gesetzt und er hat mir seine Fluchtgeschichte erzählt, die er mit 14, 15 Jahren äh, allein über Jahre ähm, da, da eben erlebt hatte. Und ähm, ich habe ihn aber nie als einen Migranten empfunden. Also er hat perf perfekt Deutsch gesprochen. Wir, ich glaube auch, da er äh, väterlicherseits deutsche Vorfahren hatte, dass er wahrscheinlich gar nicht naturalisiert werden musste, sondern als sozusagen Volksdeutscher die Staatsangehörigkeit gekriegt hat. Was aber für mich sehr prägend war, waren diese Angehörigen von ihm, also seine Geschwister, seine Eltern, die in Fotos ähm, in, in, de, in ihrer Wohnung präsent waren und von denen ich wusste, dass die tot waren, dass die irgendwie gestorben waren und wahrscheinlich auch ermordet worden waren. Ähm, und die das hat mich dann später beschäftigt, was das eigentlich mit unserer Familie gemacht hat. Also, dass, dass mein Großvater die quasi im Stich gelassen hatte, ja, dass er weggegangen war ähm, und, und, äh, und die nicht retten konnte, die nicht äh, zu uns geholt hatte. Und das, ähm, ja, es das, das kann sein, dass es von da eine Verbindung gibt zu meinem Engagement heute für Menschen mit Fluchtgeschichte wiederum deren Angehörige zu holen oder, oder dass, dass diese Situation eben vermieden wird. Also dass, dass die Verbindung zwischen der Diaspora, also bei meinem Großvater muss man noch dazu sagen, der hatte mit Russland gebrochen. Der hat Russland äh, und die Sowjetunion und die Kommunisten, das hat er so gehasst. Ähm, und ich habe dann später in den Briefen, gelesen, die meine Tante übersetzt hatte. Also er hat auch nicht mit seinen Kindern Russisch gesprochen, auch mit uns. Das Russische ging verloren, aber eine Tante hat dann als erwachsene Frau Russisch gelernt und diese ganzen Briefe übersetzt. Und da kam dann raus, dass seine Angehörigen in Russland sich noch, also dass das eine bewusste Entscheidung von denen war, in, in Russland zu bleiben und dass die Angst hatten um seinen Seelenheil, also als sehr gläubige Menschen, die ihm gesagt haben, wie du da jetzt in Deutschland äh, äh, dich verhältst und was wir da mitkriegen von dir, das gefällt uns nicht. Wir machen uns so Sorgen und, und wie du auf Russland schaust und auch auf die Kommunisten, mh, äh, du liegst da falsch. Und also das, die, also diese... Woran, la, war, woran die, lag er für falsch? Naja, naja er, hat, er war dann eben in zaristischen, äh, äh, weißrussischen Kreisen äh, und war auch verbunden mit, diesem, mit dieser Organisation Junges Russland, glaube ich, hieß die. Der, von denen hat er sich dann bald auch wieder getrennt. Also die haben ja einen ganz schlimmen Weg in, genommen später. Viele von denen wurden Nazis. Ähm, also er war innerlich verhärtet. Äh, also ansonsten super liebevoller Großvater. Aber in, in Bezug auf Russland, ähm, also wie, wie, wie er das weggeschoben hatte, verhärtet und wahrscheinlich war das auch eine Überlebensstrategie an das, an das für einen 15 jährigen Jungen sich so von seiner Familie zu trennen äh, anders ging das wahrscheinlich nicht aber dieser sozusagen dieser Schmerz äh, der eben auch in der, in, in der Generation meiner Eltern nicht sozusagen, verarbeitet werden konnte von denen ist niemand jemals nach Russland gefahren bis heute nicht ähm, auch ich war noch nie in Russland ich, ähm, das, also das, ja, das, das hat mich sehr beschäftigt. Ja, dann gehen wir weiter in der, äh, in der Familie Meerapfel. Und zwar würde ich jetzt gern bitten, dass wir den Anfang des Filmes aus dem Jahr 1981 äh, in dem Land meiner Eltern, dass wir den zeigen können. Wir haben ja jetzt auch gesehen, sehr interessantes autobiografisches oder Material aus der Familiengeschichte und ich las in der Berliner Zeitung in einem Interview, dass Sie dieses Material noch mal neu bearbeiten oder neu interpretieren ähm, für einen Film, äh, der jetzt demnächst äh, zu sehen sein wird. Oder wie ist da der Stand der Dinge? Ja, der Film ist äh, jetzt gerade fertig geworden. Der heißt Eine Frau und ähm, der Film wird im Mai nächsten Jahres in Deutschland in die Kinos kommen. Es ist ein Essayfilm, ähnlich wie dieser, aber äh, ja, viele, viele Jahre später. Da geht es äh, vielmehr um eine konstante Suche zu verstehen, was ist Erinnerung und wie gehen wir mit Erinnerung um? Ähm, wie funktioniert das? Und da benutze ich äh, natürlich die Materialien, die ich habe, 8 mm Filme, Fotos etc und jede Geschichte meiner Mutter nach, die in äh, Frankreich geboren war und dann mein Vater heiratete und dann eben nach Untergrombach äh, in, und dann äh, nach Holland und dann nach Argentinien äh, ins Exil gegangen sind. Ähm, die Geschichte ist aber nur, wenn man so will, eine... Äh, eine excuse? Wie sagt man excuse? Hm? Ein Vorwand, ja genau. Ein Vorwand, um darüber zu reden, wie erinnern wir und warum erinnern wir und was bedeuten die Sachen, die wir haben, die Fotos, die wir haben, die Dinge, die wir geerbt haben und wie gehen wir damit um. Und weiter noch, was macht das mit uns, das Gedächtnis? Und das, das sind alles Themen, die natürlich mich mein Leben lang beschäftigt haben. Und nun packe ich diese Themen in einem Film, diesen Film Eine Frau, und Sie äh, werden ihn hoffentlich dann sehen. Dieser Film im Land meiner Eltern, von dem man sagt, äh, dass er nicht gealtert wäre, ich sehe es ein bisschen anders, äh, aber dieser Film ist seltsamerweise, wird immer wieder gezeigt, morgen wird er im Zeughaus gezeigt und das hört überhaupt nicht auf, dass dieser Film... Konst Und warum ist das so? Wenn man den sieht, merkt man, es geht um jüdisches Leben. Jüdisches Leben, das hier fehlt, oder jüdisches Leben, das zum Teil als kleine Pflanze wieder hier entstanden ist. Also hier meine ich mit Deutschland. Und ähm, ich glaube, äh, das ist der Grund, weil... Äh, man hat dieses ein Mädchen und man geht mit diesem Mädchen durch Berlin, die sich die Dinge anschaut. Und durch die Augen dieses Kindes sieht man, ähm, was an Erinnerungskultur, wie man heute sagt, äh, geblieben ist. Und ähm, es ist sehr merkwürdig, weil man plötzlich merkt, dass so ein Kind gar nicht verstehen kann. Egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, kann überhaupt nicht verstehen, was heißt das. Konzentrationslager. Und was heißt das? Millionen. Und was heißt das, das alles? Und dieses Nicht-Verstehen ist das, was diesen Film stark macht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Für mich war es äh, interessant, dass der Film einerseits natürlich gealtert ist in der Hinsicht, dass einige Vorgänge jetzt nicht mehr da sind. Wie zum Beispiel, hier kommt bald eine Szene, wo dann ein Campingplatz gegen einen jüdischen, neben einem jüdischen Friedhof ist. Das würde man heute nicht, nicht oh, mehr... Ich war nicht? vor kurzem in ja. dem Friedhof. Neben diesem Friedhof ist nach wie vor ein Schießstand der Bundeswehr. Hm. Na, das, was ich hier zeige, ist ja. nach wie vor so. Das hat sich nicht geändert. Ach so, das hatte ich jetzt Ja, ich, hab, ich war vor ein paar Monaten äh, in Untergrombach hm. und das ist nach wie vor dort. Also okay, da habe ich mich Was sich geändert äh, hat, es gibt jetzt ein jüdisches Museum hier. Ja. Nicht? Und damals gab es nur die Ruinen ja, ja. Äh, des äh, Ephraimhauses. hauses ja. Nee, ich hätte ich hätt da gedacht, dass dieser, auch der Campingplatz, auch wie geredet wird, dort weiß das. Ich nicht. Also wie, wie, wie, wie der Campingplatzbesitzer dort redet, da dachte ich, das würde heute vor Kamera wahrscheinlich weniger oder nicht. Andererseits ist die Situation schlimmer geworden, denn wir haben eigentlich eine rechtsextreme Partei, jetzt zum zweiten Mal im Deutschen Bundestag und damals gab es eine solche Partei, äh, nicht äh, im Bundestag, nur in, äh, in einigen Länderparlamenten und wenn, ist sie meistens nach einer Legislaturperiode wieder rausgeflogen. Das, haben, das hat sich verschlimmert. Ähm, also es, äh, dann gibt es noch, da können wir reden, wenn wir die ausschüsse eine verblüffende Ähnlichkeit dann noch mit der Angst vor der Überfremdung, die auch schon 1981 gab. Äh, Mich würde noch mal interessieren, ist bei Ihrer Entwicklung zur Filmemacherin dieses... Erbe ihrer Eltern oder ihrer Familie, dann ist es ja ganz erstaunlich. Sie haben ja sehr viel aufgenommen. Auch Sie sagten im Interview in der Berliner Zeitung, selbst die Überfahrt von Lissabon nach Argentinien. Äh, ist, haben, haben Sie Filmaufnahmen, die Sie jetzt zum ersten Mal in Ihrem Film dann äh, zeigen, den wir dann ab nächstes Mai dann sehen können. Wie ist, ist, war das für Sie immer ein äh, eine ganz faszinierende oder anregende Sache oder wie ist das? Ich hatte äh, erst, als ich jetzt anfing mit einer Frau, habe ich wirklich die Kisten alle aufgemacht, die ich aus dem Haus meiner Mutter mitgenommen habe. Und plötzlich kamen diese ganze acht Millimeter mehr als ich damals. Damals habe ich nur so zwei kleine Röllchen und das waren Kindheitsbilder. Ähm, aber jetzt habe ich alles angeschaut, wirklich alles angeschaut. Und ich war verblüfft, was da alles drin ist. Anscheinend hat mein Vater wie ein Verrückter gefilmt und er hatte so ein Spleen, alles aufzunehmen. Ähm, er war, diese Familie war, äh, war vergütet, begütet, wie sagt man? Ja, die, die waren nicht arm äh, und so hatte er immer so gute Kameras. Und äh, man sieht es in den Fotos, dass er immer eine Kamera hat. Entweder eine Fotokamera oder eine Filmkamera hat er immer dabei. Ich habe auch seine alte Filmkamera noch. Und anscheinend hat er immer zu gedreht. Und das, diese Materialien, er hat gedreht vor deren Abflug in, in, in Lissabon und in Madrid. Und man sieht in Madrid auch äh, die Franco-Truppen. Also man sieht erstaunliche Dinge, die man nicht erwartet in sogenannte Familienfilme. Das sind ja auch keine Familienfilme. Hat sehr, sehr merkwürdige Dinge gedreht. Und das fand ich äh, natürlich sehenswert. Und deshalb habe ich die an, eingeschnitten in den Film. Aber, aber auch bei anderen Filmen, also schon bei dem Vorgängerfilm von diesem Film, also Malou, das ist ein äh, Spielfilm, da gibt es also Fotos oder Familienalbum, das eine Rolle spielt. Es scheint also solche Erinnerungssplitter die ja Fotoalbum sind, sind, eine große Rolle bei Ihnen spielen, selbst wenn Sie jetzt diese Sachen jetzt neu entdeckt haben oder überhaupt entdeckt haben und die jetzt eröffnet. Es ist ja ein Thema, dass jetzt, wenn man, der erste Film ist, glaube ich, der wird wahrscheinlich 1979 gedreht, sein, weil er 1918 in den Kinos gekommen ist. Und da hat ja er Film, der ja meistens einen Vorlauf und wahrscheinlich gibt es noch äh, Filme, die auf der DVD-Box jetzt nicht da sind, wo das möglicherweise auch schon eine Rolle gespielt hat. Also diese Erinnerungen, Erinnerungen spielt ja eine, eine große Rolle, erst in Form des Fotoalbums, dann hier in Filmausschnitten, aber auch späteren Spielfilmen. Also zum Beispiel Anna Sommer, den kann man sich auch auf äh, Amazon Prime äh, streamen, wo also die Erinnerung einer Frau, die die Zentralfigur ist, also äh, immer wieder aufscheint, wo das Leben beleuchtet wird in Form von Erinnerungen. Da, das ist so ein Hauptthema von Ihnen, oder? Äh? Ich glaube, dass Kinder von Emigranten große Teile der Identität auch auf Erinnerung basiert. Identität heißt auch eine konstante Auseinandersetzung mit den Wurzeln, mit der Herkunft und in diesem Fall eben mit der Migration. Und wenn es etwas gibt, was man als Migwe, als, als, als eine etwas, was man zu tun hat im Leben, was ich gefühlt habe, was ich zu tun habe, ist erinnern. Und das ist, was ich weitergeben kann. Ich denke, dass, dass das zu tun hat mit der Geschichte meiner Eltern, meiner eigenen Geschichte, dass ich das Glück habe, Geschichten erzählen zu können. Und um Geschichten zu erzählen, das hat mir mein Lehrer Alexander Kluge immer eingebläut. Erzähle das, was du kennst, was du profund kennst. Versuch nicht, was zu erzählen, was du nicht kennst. Und was ich profund kenne, ist diese Geschichte der Migration, ist das Umgehen mit Erinnerung. Und so ähm, hat sich ergeben, dass ich damit mich immer wieder auseinandergesetzt habe. Soweit, dass ich sogar jetzt in der Akademie der Künste solche. Dinge auch äh, als Impuls gebe. Wir haben eine wunderbare Ausstellung gehabt, die hieß äh, Arbeit am Gedächtnis. Und aufgrund dieser, dieser Ausstellung haben wir mit den Kulturwelten, das ist unsere Vermittlungsarbeit, äh, äh, äh, da arbeitet ein Gruppe, eine Gruppe von uns mit Schulen und da sind wir mit acht Schülerinnen, jetzt kürzlich vor ein paar Wochen, nach Port Bou gegangen, da wo Walter Benjamin sich umgebracht hat. Und diese Schülerinnen haben das Werk von Benjamin gelesen, aber haben eben ganz im eigenen Leib erlebt, was es heißt, da zu sein, die Pyrenäen zu kreuzen. Sie sind selber diesen Weg gegangen, diese acht Stunden von Frankreich nach Spanien. Und haben sich damit auseinandergesetzt, inwieweit können sie das verstehen? Und inwieweit bleiben Fragen offen? Es war eine sehr spannende, eine sehr spannende Reise. Es waren äh, jugendliche Frauen, 16 bis 18 Jahre alt. Und äh, ich äh, dachte, eigentlich ist das die beste Art zu lernen, wenn man selbst nachvollziehen kann, was bedeutet es, wenn man mit einem Koffer versucht zu fliehen und das äh, haben die immer wieder thematisiert. Sie hatten ja sogar als Bewerbung für ihre Teilnahme an dieser Reise einen Koffer gemacht und darin Ideen zu Walter Benjamin geschrieben. Es ist unglaublich berührendes Material. Und dieser Koffer ist über die ganze Reise mit uns gegangen, die 17 Stunden im Zug und dann äh, der Weg über äh, die Pyrenäen, das was ist jetzt aber Neugier neugierig, was in dem Koffer drinne war, was da so beginnt. Ja, da waren Zettel, da waren Bücher, da waren Fotos, ne? da waren äh, unterschiedliche Zeichnungen. Sie zeichnen sehr viel und ich habe ganz klar das Gefühl, wenn wir wollen, dass Jugendliche verstehen, was heißt, was heißt Exil, was heißt weggehen müssen, dann muss man sie mit äh, äh, Lebendiges äh, konfrontieren. Es heißt auch für mich, dass in den Schulen viel mehr darüber geredet werden muss, über konkrete, sehr konkrete Lebenserfahrungen, die Menschen, die weg mussten oder die heute noch weg müssen, erleben. Entschuldigung, ich habe zu viel geredet. Nein, das war ja sehr interessant. Ähm Stichwort Benjamin und auch die Ausstellung Arbeiter am Gedächtnis. Es ist die, Eine andere Ebene ist ja bei Erinnerung ist auch der Traum bei Benjamin ganz wichtig. Und ich hatte ja natürlich auch Ihren Aufsatz gelesen, der ist in Sinn und Form im sechsten Heft 2016 gekommen, die Erschaffung einer Filmfigur, wo Sie anfangen mit, der Satz, mit einer Frage, die häufig Journalisten äh, stellen Ihnen, was, äh, weil Sie ja nah an Ihrer Familiengeschichte arbeiten oder an den Schicksalen Ihrer Familiengeschichte, dass... Ähm, äh, die Frage laut, äh, äh, lautet, ist, ist Ihr Film autobiografisch? Und ich kann jetzt natürlich den Aufsatz natürlich vorlesen. Ich erhebe jetzt nochmal 2006, aber Sie enden daran, dass ein Filmdrehbuch oder eine Filmfigur, die Sie erschaffen, Möglicherweise ist das auch hier das Erträumte bei Dokumentarfilmen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie Sie das interpretieren, dass das Erträumte eine ganz wichtige Dimension hat. Können Sie die Verbindung zwischen Traum und Erinnerung noch mal beleuchten, auch im Thema Migration, Exil? Was spielt ja auch eine Rolle bei oder auch Vertreibung? Das spielt ja auch eine Rolle in der Ausstellung oder in Aussagen von Künstlern, die dort äh, vertreten sind, wie Walter Kompowski oder natürlich auch äh, Benjamin, der sagt, die Erinnerung ist kein Instrument, sondern ein Medium. Ja, da ist eigentlich alles gesagt. Ne? Äh, die erträumte Realität, die man verlässt oder in die, die man geht, ne? die erträumte Realität, die vorgestellte Realität ist, ja, etwas, äh, was kann äh, stark prägt. und Ich denke, dass diese, äh, die Erfahrung des Exils, die ich nicht gemacht habe, gell? also das muss man sehr klar sagen, ich kann nur nachvollziehen, wie die Erfahrung des Exils meiner Eltern war oder andere oder äh, die von Walter Benjamin, so wie sie, oder wenn man sich damit wirklich beschäftigt, nicht? aber dass das Ganze auch immer gekoppelt ist mit, so, mit dem Traum einer großen Veränderung und mit dem Traum einer Aufgehobenheit am Ende des Weges. Ne? Und äh, Erinnerung, es ist kompliziert, Erinnerung und Traum zusammenzustellen, ähm, ist äh, eigentlich ein psychoanalytischer Vorgang. Ne? Dann frage ich jetzt mal die Historikerin. Du beschäftigst dich ja auch mit Erinnerungen. Es ist jetzt gerade eine große Debatte über und manchmal auch ein Gezänk. Es ist ja manchmal, äh, manche stilisieren es dann zum historiker 2.0 eben auf. Nach dem historiker in den 80er Jahren. Ähm, wie siehst du denn das Fach? Wie, welche Rolle spielen momentan Erinnerungen in der Geschichtswissenschaft oder in der Geschichtspolitik, muss man möglicherweise auch sagen? Naja, die Geschichtswissenschaft sehe ich von einer großen Herausforderung, ähm, die aber vielleicht weniger mit Erinnerung zu tun hat, als mit den sich ändernden ähm, geopolitischen Bedingungen und das ist auch jetzt nicht ganz neu, dass eben, so also wie Bembe das genannt hat dass, ähm, und auch andere, dass Europa sich, also, äh, sich, sich provinzialisieren muss, also dass wir und das ist eben für die Geschichtswissenschaft jetzt eine große Aufgabe, den nationalstaatlichen Container, in dem wir lange gearbeitet haben, zu, zu verlassen und, und diesen Eurozentrismus zu verlassen, in dem wir stecken immer noch und die globalen Zusammenhänge zu erkennen, in denen wir seit Jahrhunderten stecken und eben diese Geschichte des Kolonialismus auch nicht nur jetzt normativ oder, oder politisch zu betrachten, sondern wirklich also neugierig darauf zu gucken, was, was, was waren denn dafür, was, was ist denn da passiert? Was, was, was sind die Zusammenhänge, ähm, die, die wir eben lange nicht, nicht richtig sehen konnten, die ausgeblendet wurden? Und ich finde das zunächst mal einen total spannenden Prozess. Also jetzt die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, äh, im Studium äh, und als Jugendliche und ähm, in den letzten Jahrzehnten die noch mal zu lesen und, und, zu, und zu sehen plötzlich, wow, also da, da, da kommt es ja vor. Ja? Da, kommt ja, da kommen, ähm, also vor kurzem habe ich den zer, zerbrochenen Krug von Kleist noch mal gelesen und habe da erst richtig verstanden, die Banda Islands, äh, die, die von den, also diese, diese Inseln, die von, äh, von den Niederlanden, kolonialisiert worden, wie die, die kommen davor. Ja, aber als, als wir das im Studium gelesen haben, haben wir das gar nicht verstanden. Und also, also auch dann eben deutsche Geschichte wirklich zu globalisieren und diese transnationalen äh, Zusammenhänge zu erkennen, das ist ein Riesenarbeitsfeld und da kann man sich nur an die Arbeit machen und das tun auch die Historikerinnen. Äh, insofern würde ich da gar nicht so sehr von dem Historikerstreit Sprechen. Also auch der erste Historikerstreit war ja im Übrigen nicht wirklich ein Historikerstreit, sondern äh, da waren Philosophen und alle möglichen und vor allem halt auch Journalisten daran beteiligt. Ähm, also das ist das eine, das ist die Herausforderung für die Geschichtswissenschaft und dann gibt es aber eben auch noch einen geschichtspolitischen Streit und auch da bin ich mir nicht sicher, ob da Erinnerung die richtige Kategorie ist, um das zu verstehen, was da passiert. Ähm, also ich sehe das eher also wirklich eben originär politisch, dass es eben äh, tatsächlich Perspektiven gibt, Erfahrungen gibt ähm, äh, in Bezug auf Staatenlosigkeit, in Bezug auf was im Nahen Osten passiert und passiert ist, ähm, die, die äh, nicht erwünscht sind und wo dann der Kampf gegen den Antisemitismus instrumentalisiert wird, um Leute mundtot zu machen. Und das ist aber ein, ein, ein politischer Vorgang, wo die Geschichtswissenschaft sozusagen ja, wenig tun kann, glaube ich, sondern wo man, wo man eben politisch, sozusagen machtpolitisch auch zum Beispiel eben jetzt gegen diesen Bundestags-BDS-Beschluss ab. Ja, äh, politisch dagegen vorgehen muss. Und Was heißt das konkret? Naja, dass halt, dass halt, ähm, dass halt die Meinungsfreiheit äh, von Palästinenserinnen, die äh, bestimmte Anliegen haben und ja zunehmend auch von linken Jüdinnen ähm, ähm, Du hm? denkst jetzt an Susan Nehmann? oder? Ja, also äh, von Yossi bartal über über, über ähm, na wie heißt der Fabian Wolf über Susan Neyman, über also da, da gibt es eine lange lange Liste von linken Jüdinnen ähm, oder auch linksliberalen Jüdinnen, die inzwischen das Gefühl haben, sie können hier nicht mehr ähm, nicht mehr äh, frei sprechen und arbeiten, weil sie sonst als Jüdinnen mit einem, mit Antisemitismusvorwürfen von Deutschen konfrontiert sind, was ja wirklich grotesk ist ähm, und da da wird gekämpft, da wird gearbeitet ähm, mit allen. Und gleichzeitig passiert, aber das Gleiche jetzt auch wieder umgekehrt, dass dass auch dieser Kampf wieder wieder ähm, politisch mit Interessen verknüpft wird ähm, oder mit mit eigenen Agenten. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Und ja, aber zu deiner Frage noch mal. Also ich, ich, ich muss jetzt mal ein, ja. reingehen. Welche Interessen? Was ist so kompliziert? welche über welche Interessen reden Sie bitte? Ähm, über über, über, über nation, letztlich nationalstaatliche, Ups. Nationalstaatlich, äh, nationalstaatliche Interessen, die die Probleme von Staatenlosigkeit, die Palästinenserinnen haben. Also ich habe ganz konkret jetzt zum Beispiel, ja, ich habe eine palästinensische, äh, palästinensische Studentin, die im, im Libanon festsitzt, die seit über einem Jahr nicht nach Deutschland kommen kann, weil sie, ähm, äh, weil sie, in, äh, obwohl sie ein volles Stipendium hat, ähm, wegen allen möglichen bürokratischen Hindernissen, die aber legale Grundlagen haben, kein Visum bekommt. Ähm, und da da ist da ist eben eine Realität, ja, eine eine Realität, unter der Menschen leiden, die wir die wir nicht richtig sehen, ja, die, die ausgeblendet ist ähm, und, und die, die, die, die aber nach einer Stimme verlangt und, und auch hier jetzt wahrgenommen werden will. Und wenn man das aber macht, ähm, äh, und, und das wurde ja versucht, am Jüdischen Museum, äh, von, in Weißensee, äh, an allen möglichen Orten, ähm, ja, kriegt man Schwierigkeiten es ist, und das, das, das erleben viele viele Leute ja doch mal aber z, äh, zum Thema Kolonialismus ich weiß jetzt nicht genau ob die deine Beschreibung dass wir jetzt nicht aus dem Nationalstaat in Korsett ähm, raus müssen oder die Verbindung der, der Flüchtlingsnot oder auch der Verstetigung der Flüchtlingssituation im Nahen Osten, in Palästina, aber auch in anderen äh, Regionen dort. Ich war zum Beispiel im Flüchtlingslager in Jordanien, wo also sehr lange Leute dort eigentlich... Ähm, Interniert, dann kann man eigentlich sagen, das ist, ist die eine Ebene, aber andererseits ist das auch immer wieder eine Wellenbewegung. Ich bringe das mal als Beispiel, dass diese Diskurse sich einerseits muss man sie versuchen, glaube ich, zu trennen und gleichzeitig sind sie auch wieder ineinander verflochten. Das sind verflochte Geschichten und gleichzeitig gibt es Wellenbewegung. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatten wir hier, hier eine Veranstaltung nur im Livestream mit der Benedikt Savard, mit der Kulturhistorikerin, die gerade an einem Buch arbeitete, wo sie sagte, dass sie in, ganz verblüfft war, dass viele Forderungen, die sie jetzt stellt, in 70er Jahren auch gestellt worden sind und die da nicht umgesetzt werden. Deshalb verspricht sie auch, dass man sich international vernetzt. Da gibt es auch ein Projekt der Europäischen Akademien, wo, glaube ich, auch die Akademie der Künste dabei ist. Ja, ja. ja. Und ähm, gleichzeitig gibt es Parallele, sind das Geschichten, dass zum Beispiel der Roman von Uwe Tim Morenga, das spielt also im deutschen Kolonialismus an dem Völkermord in Namen Herrero, dass der wieder neu aufgelegt worden ist. Und da gibt es eine ganz verrückte Geschichte, dass ähm, Uwe Tim war damals Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei und hat auch sich mit der wesentlich besseren ähm, Kolonialismusforschung der DDR auseinandergesetzt und hat das auch verwendet. Aber das Ergebnis war einerseits der Roman, der immer noch lesenswert ist, der neu aufgelegt wird mit einem Vor- oder Nachwort von Robert Habeck, aber gleichzeitig erlebt er die Autorität und diktatorischen Seiten der DDR und trat anschließend aus der DKP aus. Und ich glaube, wir brauchen mehr diese Grautöne und diese Widersprüchlichkeit der Geschichte. Und da ist... Oder wie siehst du, man muss bürgerweise auch mit den nationalen Rahmen immer sehen, ob meint man jetzt in, auf, auf dem Sektor der Wirtschaft oder meint man im, auf dem Sektor der Wissenschaft? Oder wie siehst du dann? Also ich meine das ausschließlich also im Denken. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, dass nationalstaatliche Institutionen einfach hops gehen sollen. Oder, ähm, aber, aber dass wir... Dass wir dass wir uns offen machen, die transnationalen Zusammenhänge zu erkennen, die, die ähm, durch nationalstaatliche und kapita auch kapitalistische Machtstrukturen eben ähm, häufig sozusagen verschleiert sind. Ja, und, und ich kann die erst sehen, wenn ich mit den Leuten in, in, in Kontakt bin und dann deren Geschichten wiederum höre. Ähm, äh, und da ist eben meine Arbeit mit den geflüchteten Studierenden die ich jetzt seit 2015, 16 mache, äh, ist, ist mir auch wichtig, eben dann für meine Forschung und für mein, für, für mein wissenschaftliches Denken, weil die, weil die ein Wissen mitbringen, weil die Erfahrungen mitbringen, weil die auch Erinnerungen mitbringen, von denen ich bis dato keine Ahnung hatte. Ne? Und ähm, also ich fand sehr schön den Titel, den du der Reihe gegeben hast, mit, dem, mit den Seismographen des Wandels. Als 2015, ähm, dann die, die, die vielen syrischen Flüchtlinge kamen, da saß ich mal neben einem, ähm, neben einem, äh, bei einem Abendessen neben einem syrischen Regisseur und Film mit meinem, äh, äh, Filmproduzenten Orban Mirabir und der hat mir erzählt, wie er eben im, äh, in, in Syrien unter Assad im Folterknast war und er selber hatte Glück, er wurde nur ein bisschen geschlagen, kam dann durch öffentlich äh, internationalen Druck da wieder raus aber dann kamen wir in ein Gespräch über Folter ja. und ich habe gemerkt, dass ich eben also bis dahin dieses ganze Thema Folter vollkommen, äh, ich wollte damit nie irgendwas zu tun haben, ich wollte mir das nicht vorstellen, ich, ich habe das verdrängt. Und dann kommt er mit, diesen, mit seinen Familienerinnerungen, wo in jeder Generation Leute im politischen, in ihrer politischen Arbeit auch mal im Gefängnis saßen und gefoltert wurden. Und es eben normal für ihn war, dass er bei seinem Vater oder bei seinem Großvater auf den Schoß äh, äh, klettert und, und dann die Narben fühlt. Ja. Und dann hat er gesagt, und weißt du, ähm, äh, also das, das, was wir mitbringen jetzt, also die, diese, diese Entwurzelung, diese, ähm, diese, diese Hoffnungslosigkeit, dass es für uns nicht mehr weitergeht, ja, da ist nicht irgendeine bessere Zukunft, unsere Revolution ist gescheitert, ähm, dass da wir sind die Boten des Unglücks und ähm, und das also Europa wird davon auch erfasst sein oder ist schon erfasst und das also das hat mich ähm, ja seitdem seitdem möchte ich das sehen und suche Leute und suche Geschichten und suche Zusammenhänge wo ich endlich das sehen kann ja so, so schlimm es ist. Ähm, das ist ja, ja. auch das Thema Ihrer Filme, das zusammenzudenken, diese verschiedenen Geschichten. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Ause Auseinandersetzung Lateinamerika in etlichen Filmen oder auch in Statements, die ich dann in Zeitungen gelesen hat. Also es geht doch hier doch tatsächlich, da ist wirklich diese Allianz der Akademien wahrscheinlich notwendig. In vielen Energien ist ja auch die Wissenschaft und die äh, Kunstakademien unter einem Dach, dass man das äh, irgendwie versucht, neu zu vernetzen. Ja, die Idee der Allianz der Akademien war äh, eben eine Idee, äh, auch unsere Akademie zu internationalisieren und auch das Klare, das klare Wissen, dass wir nicht national denken können, nicht in den Künsten, auch nicht in der Politik, dass es unbedingt transnational sein muss, dass Europa auch ein wunderschöner Traum war und ist, aber dass wir sehen, dass an verschiedenen Orten in Europa tatsächlich die Freiheit der Kultur, die Freiheit der Sprache Frage gestellt wird, hier, was in Ungarn los ist. Und da können wir als 60 äh, internationale Kunstakademien protestieren und versuchen, etwas zu erreichen. Es ist aber nicht nur der Protest, sondern auch das Gefühl, dass wir äh, über die Grenzen hinweg etwas miteinander zu tun haben. Und dabei ist eben nicht gedacht an ein geschlossenes Europa, sondern äh, ein Erstmal ein Europa, das sich verständigt, aber natürlich nicht ein Europa, das sich abschließt. Ähm, ich komme aus Lateinamerika und deshalb weiß ich, dass es schrecklich wäre, wenn Europa wieder zumacht. Und das ist. Äh, Europa hat es gemacht gegen Flüchtlinge. Wie bitte? O Europa eben, macht es Eben, eben, eben, genau. Und das ist, äh, das ist eine Katastrophe, weil wir sind dafür verantwortlich, dass diese Situation in anderen Ländern passiert sind. Insofern äh, müssen wir auch die Konsequenz tragen und müssen auch die Flüchtlinge bei uns aufnehmen. Also das ist eine ganz klare, äh, ganz klare Sache für mich. Also die Allianz aber hat tatsächlich äh, die Idee, dass wir untersuchen, wo fängt die Sprache an, äh, wo fängt die Sprache an, populistisch zu werden? Wo fängt sie an, äh, äh, eine diktatorische Sprache zu sein, wo solche Dinge fangen wir an zu studieren, gemeinsam zu studieren. Und das ist sehr, sehr spannend, weil äh, die Künstler in den anderen Ländern, insbesondere die Künstler des, der östlichen Länder, ein unglaubliches Sensorium haben. Wann beginnt es, äh, dass man die äh, zivile Freiheiten und die Freiheit der Kunst beginnt abzuschneiden? Okay. Das, ist, das sind dann zwei Ebenen. Einerseits wirklich der Seismograf oder die, die, wo wandelt sich was, hier auch im schlechten Sinne. Andererseits könnte man das ja auch interpretieren, diese Allianz oder diese Verflochtenheit der Akademien oder auch anderer Organisationen ähm, im Sinne eines ihrer Vorgänger, Heiner Müller, der immer der durch der ja sagte, dass sie einer Akademie eigentlich äh, europäisch, eine europäische Angelegenheit sei. Und europäisch meinte er natürlich auch ähm, Verbindungen zu anderen Kontinenten. Ich erlebte ihn einmal mit dem Wohle Soyinka, der bis heute der einzige schwarzafrikanische Nobelpreisträger für Literatur gewesen ist. Und das ist die, die eine Ebene. Und die, die andere Ebene ist natürlich auch wiederum, dass wie nach der Interpretation von Heiner Müller, dass eigentlich dort die deutsche Literatur oder Kunst immer dann gut war, wenn sie auch das Internationale wahrnahm. Also man spitzt dann etwas zu, das deutsche realistische Drama begann mit der amerikanischen Revolution, weil das die ab und zu auftaucht im Sturm und Drang Dichtung. Oder man könnte es auch, das ist jetzt... Eher an Zeit, die wir wir uns hier auch öfters schon beschäftigt wir haben mit der ersten deutschen Einheit nach 1870, 71. Da ist ja bei dem Stechlin von Fontane ist, ist er auch mit der Satz hinter äh, hinterm Berge leben auch Menschen und dieser äh, Satz taucht auch auf bei Lothar Bucher, einem der Berater und Mitarbeiter von Otto von Bismarck, der 48 geflohen ist von der Revolution und dann äh, zurückgekehrt ist und der immer berichtet gemacht hat, dass wir, wenn wir Politik machen, müssen wir auch die anderen Länder sehen, auch die außereuropäischen. Das will ich, wir wollen jetzt nicht über Bismarck reden, aber interessant, dass das zum Beispiel in dem großen Gesellschaftsroman von Fontane auch ähm, auftaucht. Können Sie da was anfangen damit, dass die, die Hochphasen der deutschen und internationalen Kunst, also auch die Verflochtung, die Verflechtung, ist mit äh, den internationalen Entwicklungen europäischer und globaler Art? Das ist ein sehr, ja, es ist ein sehr, eine sehr große Frage. Natürlich kann ich was damit anfangen und selbstverständlich sind die Zusammenhänge da zwischen äh, den Gesellschaften. Man kann nicht äh, über äh, Befreiungsbewegungen sprechen ohne die französische Revolution. Wir können nicht äh, darüber sprechen, äh, was in äh, Lateinamerika in den Befreiungsbewegungen passiert ist, ohne die algerische, äh, der algerische Aufstand gegen Frankreich etc. Das sind alles Zusammenhänge die man sehen muss. Aber ich weiß nicht, ob Ihre Frage da in diese Richtung geht. Oder, ähm, ich bin nicht so bewandert mit Fontane und so, dass ich da sagen kann, wo die Literatur oder die Kunst das so aufnimmt und wiedergibt. Aber ja, ich weiß, dass äh, in Uwe Timms Arbeit ganz stark die Frage nach unserer, ich meine europäischer Verantwortung gegenüber ähm, eben die Befreiungsversuche in Afrika zum Beispiel sind und das ist ja soweit im Moment. Ja, dann machen, weil wir haben ja gesprochen auch von so Wellenbewegung. Vielleicht schauen wir jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Film an, wo man auch sieht, was sich verändert hat und was erstaunlich aktuell ist. Also diesen Ausschnitt fand ich sehr. Interessant, weil da bestimmte Diskussionen, die wir heute haben, ähm, aufgrund, den vermutet man nicht bei einem Film, der Ende der 70er Jahre wahrscheinlich konzipiert worden ist und wahrscheinlich Teile schon gedreht worden sind und dann 81 in die westdeutschen Kinos gekommen ist. Wie empfinden Sie das? Jetzt haben Sie einige der, der, der Zeitzeugen, die Sie befragen, äh, sind mittlerweile verstorben, aber einige wie hier, die Hase, Hesel, die lebt ja noch hier in Berlin. Äh, haben Sie mit denen Kontakt? Wie sehen Sie eigentlich diese Entwicklung? Was hat sich verändert? Was ist, äh, sind Sie, im ersten Filmausschuss äh, hieß es, Sie versuchen, Wurzeln zu finden. Sind Sie mittlerweile verwurzelt in Deutschland? Das ist jetzt ja, aber Sie machen ja immer eine Geschichte, zwischen sie, sie nehmen sie auch selbst als Interviewende auf. Also es ist ja eine Geschichte, Sie fast alle oder eigentlich alle, die Sie interviewen, sind ja eigentlich äh, ungefähr Ihre Generation. Also egal, ob das der Theater Bondi ist oder andere, also die tauchen auf, also sie befragen ja praktisch, ihre Generation, wo die, die die Shoah nicht erlebt hat, aber die, deren Eltern oder Großeltern Opfer der, der Shoah geworden sind. Und da ist ja die Frage, jetzt 40, 40, genau 40 Jahre später, wie ist da ihre Aktualisierung und wie ist das im Vergleich zu den Leuten, mit denen sie noch Kontakt haben, die noch unter uns weilen, ähm, ja, Hazel, äh, mit Hazel bin ich ganz stark in Kontakt. Wir haben auch vor kurzem, vor ein paar Monaten, nee, vielleicht schon vor zwei Jahren, hm? doch vor zwei Jahren ein Gespräch in der Akademie gemacht ähm, äh, und auch über ihre Bücher. Sie ist ja ein unglaublich heller, Intellekt intellektueller Kopf. Und damals waren wir ja an der Grenze zur DDR und äh, ich finde es wunderbar, wie sie spricht über ihre rothaarigen, krummbeinigen und so weiter Freunden, die alle äh, genauso fremd sich in einer sogenannten normalen Gesellschaft fühlen und die genauso um ihre Identität kämpfen müssen, wie sie mit einer jüdischen Herkunft. Nicht? Also das scheint mir eine sehr menschliche und sehr wahrhaftige Haltung, die heute noch, für mich gültig ist, wie sie da, mit, welche, ja, mit welcher Brillanz sie das sieht, ne? wie, wie, wie präzise sie das beschreibt. Ähm, ich bin noch in Kontakt, leider sind ja auch einige gestorben. Sarah Hafner ist gestorben, äh, Jakob Lichtmann, dieser wunderbare Teufelsgeiger, ist gestorben. Also viele Menschen sind nicht mehr unter uns, aber einige doch. Und mit denen habe ich Beziehungen. Ähm, Anna, die kleine Anna in dem Film, die den ganzen Film über eigentlich führt. Es ist ja der rote Faden in dem Film. Das ist also ein damals zehnjähriges Mädchen, ja. das durch den Film führt. Das muss das, ja. Und die Anna, äh, mit der habe ich halt keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß, es geht ihr gut und sie lebt in US-Amerika und äh, hat so eine ganze Geschichte die war zuerst in Japan und hat da einen Japaner geheiratet, hat Kinder gehabt, jetzt lebt sie wieder in US-Amerika. Also eine unglaubliche Bewegung in ihrem Leben, ähm, sodass ich weiß, dass es den meisten gut geht, die die noch leben. Und, ja. ja, aber es gibt, ich, ich habe den Film auch so gelesen, für mich war eine Schlüsselszene auch wo sie vor dem Reichstag stehen, der, der damals natürlich noch eine Ruine war und noch nicht der Bundestag äh, drin saß, war ja zur Zeit der deutschen Teilung. Und der Blick geht nach oben, dem deutschen Volk. Es ist auch eine Auseinandersetzung, glaube glaub ich, mit dem deutschen Volk. Es ist auch der Kampf, ähm, um mit... Äh, um Deutschland oder um, um wie kann man in diesem Land äh, sein, dass viele ihre Mitbürger eben äh, zu, einem, zu Deutschen auf Widerruf gemacht hat, wie eine Autobiografie von Hans Meyer heißt. Und das erscheint mir doch auch der Kern auch ihrer anderen Arbeiten zu sein oder oder viele andere ihrer Arbeit nicht allen. Ähm, ist das richtig oder? Ja, wissen Sie diese diese Juden, meine Eltern, meine Großeltern, das waren Deutsche. In erster Linie waren sie Deutsche und sie waren Juden. Aber äh, sie waren nicht gläubig und sie waren äh, alle in der SPD und waren Sozialisten. Und ähm, wichtig aber war, dass sie sich als ein Teil Deutschland verstanden haben. Und das ist etwas, woran ich oft denke. Ähm, ich lebe in Deutschland, bin viele, viele Jahre jetzt hier. Und für mich ist äh, Deutschland auch der Ort, an dem ich gehöre. Und Deutsch ist inzwischen auch meine Sprache geworden. Ähm, genauso wie ich Argentinierin bin. Warum soll man nicht äh, mehrere Nationalitäten und Identitäten haben? Aber das Wichtige ist, dass man ähm, diese Exklusion nicht erleben muss. Also man muss nicht nur eines sein, man kann vieles sein. Sie sagten vorher sehr schön, äh, homo migrantis. Ne? Ja, also der, der Sapiens war immer ein Migrant okay. und, äh, und wir sind weiterhin. Jetzt spreche ich nicht von denen, die ihr Land verlassen müssen wegen politischer Situationen und so, sondern Menschen, die sich entscheiden können, von hier nach da zu gehen, die Identität zu nehmen oder jene. Und je mehr wir Sprachen haben, Identitäten sammeln, desto reicher werden wir und desto toleranter auch werden wir gegenüber anderen, weil wir mehr verstehen. Mehr verstehen, dass wir unterschiedlich sind und wir trotzdem miteinander umgehen können. Du beschäftigst dich ja auch mit Uwe Jonsen, was, was ich von einer E-Mail. Äh und der wurde ja die Identität genau dort an, als der Dichter der deutschen Teilung. Und das wollte er eigentlich nicht. Und wir haben jetzt gerade ein Bild gesehen, äh, ein Bild von der deutschen Teilung und hat nicht eigentlich uns mit seinem letzten vierteiligen Roman Jahrestage nicht eigentlich das beschrieben, die verschiedenen Identitäten, die wir jetzt auch diskutieren? Oder wie ist da deine Sicht? Ah, das kommt jetzt ganz überraschend, ähm, aber Uwe Jonsson ist tatsächlich mein Lieblingsautor. Wusstest du das? Du hast mir eine ähm. E-Mail geschrieben und so, okay, hast gesagt, ich vergessen. beschäftige mich jetzt okay. mit, mit Uwe Jonsson. Ja, ich habe gerade die Jahrestage zu Ende gelesen, und ähm, also zum, zum wiederholten Mal und in der Tat, nimmt er eben sehr, sehr viel von dem, es sind ja eben auch die 70er Jahre, ja, auch wenn der vierte Band ähm, erst in den 80ern vollendet wurde, also von diesen Wellenbewegungen, wo in den 70er Jahren schon Dinge gewusst wurden, die wir jetzt wieder neu lernen, das ist, ist bei ihm, äh, finde ich, sehr, sehr, ähm, ja, sehr deutlich. Und in der Tat, also seine Auseinandersetzung mit Identität und mit Deutschland und mit, also mit dem Scheitern in beiden Deutschlands auf unterschiedliche Art und Weise und dann seiner Not, die ihn in die, nach New York treibt, ähm, die ihn versuchen lässt, ähm, von New York aus äh, dieses Deutschland anders zu verstehen und, äh, und, und als, als Historiker ja auch zu arbeiten. es also ist ja ein Geschichtsbuch. Ne? Äh, und, ähm, und dann aber eben aus New York auch wieder weg zu müssen, da nicht bleiben zu dürfen, in Deutschland wieder nicht, kein, kein, kein, kein Zuhause zu finden und dann in England so miserabel zu sterben, wie er gestorben ist. Das, das ist also für mich das gültigste Geschichtsbuch des 20. Jahrhunderts. Ja, wie ich, wie, äh, Jetzt möchte ich fast zur Endrunde kommen, bevor wir noch einen Ausschnitt dann sehen von dem Film und dann das Podium öffnen für Fragen, und zwar, wir sind jetzt an ein, einem Wendepunkt oder wahrscheinlich einer Zäsur, ich sage jetzt mal Stichpunkt Afghanistan, es ist nicht klar, wie es weitergeht in der Welt, ob wir in eine schwere Krisenzeit oder noch eine schwere Krisenzeit reingeraten oder ob es Lösungsansätze gibt oder Problemverschiebungen. Nicht global, aber es sind ja auch viele Konflikte. Ich sage nur die, die Klimakatastrophe oder, oder die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, die pandemische Armut, die in vielen Ländern ist oder die, die Teilung von Gesellschaften. Und vielleicht, ja, wo bleibt das Positive? Jetzt, äh, es ist ja die Situation, dass häufig, wie es ein berühmter Schweizer Dichter gesagt hat, das Licht am Ende des Tunnels vom entgegenkommenden Zug kommt. Aber ich frage jetzt, äh, sehen Sie möglich, wo es ja Möglichkeit sind, dass es doch noch irgendeine, Wandlung, eine Bündelung von Kräften von der Reform gibt. Sehen Sie da Ansätze? Sind Sie sind möglicherweise diese Allianz der Akademien, also eine, eine, so, eine, so ein Bündel, wo man erstmal äh, einige Leute findet, wo man dann sich vernetzen kann? Denn es scheint ja irgendwie, es gibt viele Leute, die isoliert äh, sind. Und vielleicht passt da auch noch eine Anekdote von einem Vorgänger von ihm, der sagte, warum er Akademiepräsident wurde, Heiner Müller, sagte, wenn ein Hund auf der Autobahn ist, wird er überfahren. Wenn aber hunderte Hunde auf der Autobahn sind, halten die Autos an. Wo sehen Sie das Positive? Das kannte ich nicht. Das ist ja wirklich stark. Sehr gut. In den Allianzen, in den Zusammenkommen von unterschiedlichen Menschen, um sich zu verstehen, um über die Grenzen hinweg zu gucken, wie lebt der andere, was hat er für Gedichte, was hat er für Träume, was hat er für Geschichten zu erzählen. Und das ist, glaube ich, diese Neugier auf den anderen. Das ist das, was uns retten wird, meine ich. Ich glaube, dass Allianzen das Einzige ist, was wir machen können. Wir müssen mit den anderen zusammen den anderen Menschen zusammen versuchen zu verstehen, in welcher Welt wir leben und das Wenige, was wir teilen können, teilen. Und darüber hinaus glaube ich, dass, ich spreche jetzt nicht von der großen Politik, ich spreche von Kultur und ich spreche von Künstlern und ich spreche von Menschen, die eine Sensibilität entwickelt haben füreinander. Wenn ich Gedichte lese von einem slowenischen Dichter oder von einem argentinischen Dichter und merke halt, da gibt es ganz viel, was die miteinander zu tun haben. Wie kommt das? Und da fange ich an zu verstehen, dass wir tatsächlich äh, nicht sehr unterschiedlich sind. Wir müssen nur genau hinschauen und genau hinhören. Und dieses Gefühl, dass wir äh, immer den, die Hand ausstrecken müssen, ist für mich prädominant. Trotzdem weiß ich von der Klimakatastrophe, von trotzdem weiß ich, in welcher welche Armutssituation in Deutschland Menschen leben. Ich weiß von all den Problemen, die wir nicht gelöst haben. Und wir als Künstler müssen trotzdem einfach die Möglichkeiten unserer Fantasie, die Möglichkeiten unserer Sprache benutzen, um miteinander zu reden und zueinander zu kommen. Das ist das einzige, was meiner Meinung nach wir machen können. Alles andere ist Hybris. Ja, gibt, äh, wo ist bei dir das Positive? Schließt du dich an, ergänzt du? Naja, einmal in der Arbeit, dass man halt arbeiten muss. Ähm, also jetzt im, im Moment, ähm, gerade dieser Tage, äh, vernetze ich mich auch mit anderen, um eben, also afghanischen Studierenden von mir, deren Angehörige jetzt in Afghanistan ähm, Todesdrohungen erhalten und um ihr Leben fürchten und die eigentlich auf den Listen sind des Auswärtigen Amtes, aber wo es eben trotzdem Tausende und Tausende von Komplikationen gibt und sie einfach nicht rauskommen. Und wir schon auch sehen, dass noch anders als vor fünf Jahren eben äh, die Deut der, der deutsche Staat und die deutsche Bevölkerung nicht mehr so sensibel ist. Also bei, den, bei, den, bei der Syrien-Geschichte war das noch anders jetzt mit Afghanistan. Das ist Es echt. Äh, jeder einzelne Fall muss mit, mit, mit, mit einem irrsinnigen Aufwand ähm, ähm, angegangen werden. Nur mit besten Beziehungen hat man überhaupt die Möglichkeit, jemanden zu retten, obwohl sich die Bundesregierung eben verpflichtet hat. Und es ist ganz schwer, auch überhaupt noch irgendjemanden dafür zu interessieren, dass jetzt gerade während wir sprechen, eben in Rammstein, 11.000 äh, 11 Afghaninnen, die eigentlich nach den USA äh, ausgeflogen werden sollten, da jetzt festsitzen, schon seit Wochen in so einer Art Freiluftgefängnis und von deutschen Soldaten und deutschen Polizisten äh, bewacht werden, damit da keiner auf die Idee kommt, Asyl zu beantragen und lauter solche, äh, ja, also, also diese... Diese riesigen, riesigen Schwierigkeiten, die, die, einen, also die mich schon immer wieder auch verzweifeln lassen, ähm, aber gleichzeitig eben also völlig richtig transnationale Vernetzung, äh, sich zusammentun, sich zusammenschließen, sich austauschen. auch Also nicht nur in der eigenen Zeit, sondern eben für mich auch in der Literatur, in, in der Kunst, ähm, also ein ganz anderes, ein anderes sehr wichtiges Buch für mich ist die Ästhetik des Widerstands von Weiß. Also da sagen Spuren zu suchen, Traditionsspuren, die, die, die uns stärken können. Ja. ja, wir haben jetzt mehrfach solche Wellenbewegungen wahrgenommen äh, im Film, im Gespräch in der Literatur zwischen den 70er Jahren und auch heute. Und äh, im letzten Abschnitt meines Buches ist es auch ein anderer äh, Philosoph, der 1977 gestorben ist. Und das sind Gedanken, die er kurz vor äh, wieder aufgenommen hat. Äh, und das lese ich noch vor, und dann sehen wir noch einen Ausschnitt aus dem Film. Da ist es dann weniger das Positive, sondern dann wieder das Negative, das relativ gleichbleibend gewiss, aber das erstmal etwas Positives. Es bedarf der Hoffnung auf ein Leben, wie sich der Flüchtling und Remigrant Ernst Bloch erträumte, der das Prinzip Hoffnung propagierte und wusste: Wer nicht kämpft, hat verloren. Wer verloren hat, kämpfe. Jetzt das Zitat. Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde war das, was dem großen Philosophen vorschwebte.